Hallo und herzlich willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 7 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Lebensabend. Lebensabend ist eine Podcast-Premiere und damit natürlich aus dem Jahre 2022. Und das Gedicht wird in der Kategorie Philosophisches erscheinen. Ja, ähm... Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe tatsächlich die Musik ähm, in allen Bereichen etwas gekürzt. Das ist dem geschuldet, dass ich ein neues Setup habe und ähm, jetzt versuche, das Ganze ähm, ja etwas einfacher aufzunehmen. Und damit geht es dann auch schon weiter, wie gewohnt. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, auf meine Gedichte zuzugreifen, auf meinen Blog zuzugreifen, auf meine sozialen Kanäle zuzugreifen und äh, da auch jede Menge Kommentare und Anregungen zu hinterlassen. Natürlich könnt ihr auch auf den Podcast zugreifen ähm, und auf der Unterseite dafür auch, wenn ihr wollt, spenden. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast hier auf einer Plattform eurer Wahl abonniert und ihn dort dann auch bewertet. Schuss. Wer wie ich ein gewisses Alter erreicht hat, wird die Eindrücke, die ich im heutigen Gedicht schildere, wahrscheinlich kennen. Lebensabend. Das Älterwerden ist schon schwer, dann ist man gerade erst mal wehr, beginnt man auch schon zu zerfallen, zum Glück geht es ja so uns allen. Kommst du spät von einer Fete, fühlst du dich morgens wie ein Sacknete, überhaupt gehst du immer weiter aus der Form, Bauch und Glatze wachsen enorm, die Augen verwehren ihren Dienst, die Knöpfe sprengen von der Jeans, die Ohren sind nicht mehr, was sie waren. Kein Wunder bei den vielen Haaren. Stehst du auf, beginnst zu knacken, von den Füßen bis zum Nacken. Keine Nacht ohne Besuch auf dem Klo. Ist es nur einmal, bist du schon froh. Trotz all der wachsenden Gebrechen kann ich dir eins ganz klar versprechen. Enden wird die ganze Not. So richtig erst mit Deinem Tod. Mit jedem Tag werden gefühlt die Gebrechen mehr. Kaum noch ein Bereich des Körpers, in dem nicht schon der Zerfall eingesetzt hat und sich teilweise schmerzlich bemerkbar macht. Viele dieser Zipperlein sind auch nicht heilbar, wenn es hochkommt, behandelbar. Trotzdem will ich nicht noch mal jung sein und alles vielleicht erneut durchmachen. Ich bin zufrieden mit meinem Alter und versuche mich mit den gesundheitlichen Auswirkungen zu arrangieren. Ja, leider hat das gestern eine äh, ungeahnte Aktualität erreicht. Ich war auf meiner Weihnachtsfeier und... Äh, habe da äh, beim Bowling mir eine schmerzhafte Zerrung im Oberschenkel zugezogen. Das wäre früher wahrscheinlich auch nicht passiert und schon gar nicht äh, ja naja, in diesem Ausmaß. Ja, äh, wie sieht das denn bei euch so aus? Ja, das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, dass das auch mit dem neuen Setup ähm, gut geklappt hat. Ich wünsche euch bis zur nächsten Woche eine schöne Woche. Habt viel Spaß, habt schöne Tage und vor allen Dingen bleibt gesund. In der nächsten Woche hören wir uns dann hoffentlich wieder, wenn es heißt Poetry Cop. ein Gedicht pro Woche. Ciao, euer Thorsten.